So, Neben den gerade gezeigten Anmerkungen hier in Camtasia kann ich natürlich auch jede Menge Effekte in mein Video einbauen. Weniger ist da oft mehr, aber Sie können natürlich mal ein bisschen ausprobieren, welche Effekte Ihnen gefallen in Ihren Videos. Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten in der Menüleiste zu sehen. Wir beginnen mal mit den Übergangseffekten. Ich kann hier einen Übergangseffekt auswählen, angenommen so ein Kippen, dass das nächste Bild da reingekippt werden soll dann wählt man diesen Effekt hier aus und kann den dann runterziehen. Und Camtasia bietet einem dann hier direkt Übergangsstellen an, die man im Video hat. Ich wähle jetzt mal die hier aus zwischen diesen beiden Clips und dann wird das Ganze hier so grün angezeigt. Wenn ich dann jetzt das einfach mal drüber laufen lasse an der Stelle in meinem Video, dann sehen Sie jetzt gleich hier oben, wie das dann angezeigt wird und kippt das so von einem Clip ins nächste. Das ist ein ganz schöner Effekt, aber im Prinzip auch nicht in den meisten Fällen nicht notwendig. Dann hat man, kann man hier Verhalten auswählen. Da kann man also für einzelne Elemente, die man unten auf seinen Spuren hat, sagen, wie die angezeigt werden sollen. Angenommen, ich möchte jetzt hier diese Anmerkung, die ich da äh, eingefügt habe, also das ist dieses also hier kleine hier, hier, diese kleine sprechen. Sprechblase, die da eingeblendet wird. Angenommen, ich möchte nicht, dass die einfach so auftaucht, sondern ich möchte, dass die so langsam enthüllt wird oder irgendwie so eingeblendet wird oder sowas. Na, dann kann ich das hier wieder auswählen und kann diesen Effekt wieder an die Stelle ziehen. Also auf das... Ähm, auf den Clip, für den das angewendet werden soll. Angenommen, ich möchte es also hier auf diesen Bereich, dann wird es direkt hier so grün angezeigt und in dem Moment ist das jetzt da hinzugefügt. Man kann sich das auch hier anzeigen lassen, dann sieht man, welche Effekte dort für diesen Clip eingestellt sind. Wenn ich es jetzt laufen lasse, sehen Sie hier oben, dass das nicht so wie vorher einfach nur aufploppt, sondern dass es das eben so langsam eingeblendet und wieder ausgeblendet wird. So, und dann gibt es noch das den dritten Bereich. Das sind die Animationen, das ist hier oben Zoom und Schwenk oder andere Animationen und ähm, was man da am ersten Mal verwendet ist sowas wie ein Zoom. Äh, angenommen, ich möchte jetzt hier vorne, wenn ich da anfange zu erklären, möchte ich jetzt zoomen auf, sagen wir mal hier oben, diesen Bereich links oben, weil ich da irgendwas äh, klicke oder so und dann kann ich eben hier mit dem Zoom sagen, dass nur dieser Bereich angezeigt werden soll in dem Video an der Stelle. Und im, ähm, hier unten auf der Spur wird es mit diesem Pfeil hier angezeigt. Den kann man dann natürlich auch verschieben, sodass man dann also da so rein und raus zoomen kann. Ich zeige mal kurz, wie das dann aussieht, wenn man es drüber laufen lässt. So, Hallo, herzlich willkommen. zoomt an die Stelle ran. Bleibt dann so lange da, bis man diesen Zoom wieder rückgängig macht. Oder in diesem Fall hier, bis dann eben der nächste Clip erscheint mit dieser Drehung hier. So, das ist so ein kleiner... Einführung für Sie, welche Möglichkeiten man da hat. Ach ja, es gibt noch die Cursor-Effekte. Das kann auch sehr hilfreich sein. Man kann also auch den Bereich, den, ähm, mit dem man ähm, im Cursor im Video arbeitet, auf bestimmte Weisen hervorheben. Soweit zu den Effekten. Gleich geht es dann nochmal weiter ähm, mit ein paar weiteren Funktionen in Camtasia.